Ich bin Metal Mario Master und ich bin Danny Hoylep. Wir heißen euch willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Hallo ich bin äh, Danny Was ist denn beim letzten Mal passiert? Wir haben den Tyrannosaurus Rex fertig gemacht. Ja. Den und befreit. Und den Abwasserkanal. Betreten. Ja. ja, wir sind jetzt gerade in der Abwehr, im Abwasserkanal. Und jetzt seht ihr euch an, seht euch mein geniales Opfer an. Ah, oh. <lacht> ja, ich meine. mussten sogar da rein. Na du zumindest ich nicht. Ja, du bist tot. Ich, nicht. Äh, ich bin nicht tot. Ich kann jederzeit wiederkommen. Ich auch. Äh, nein, du bist du. Hm. Was? Weißt du, wie diese Geister heißen? Sie heißen Knuddler. Ja, ja, ich glaube schon. Oh guck mal da, klein da. Ich kann dir jetzt im Moment nicht helfen. Hey, das du es wagen? Ne? Oh, hau ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Okay. Ja, du musst mich jetzt erstmal auf die andere Seite bringen. Aha. Well, pass auf. Das ist das, was dahinter steckt. Ja, jetzt könnte Zum letzten Moment gefehlt. Aber oh, warte mal. Ja. Ich möchte mal, dass du genau das veränderst, damit wir alles erkunden. Nein, das, das ist richtig Ich dachte, du schon da. Ja, das stimmt, da war ich schon. Oh. Warte. Warte, warte, warte, warte, warte. Du kommst da oben raus. Nee. Ich weiß, Nein. Ich da hin komme. Aber <lacht> wow, wow. oh, wir Dreh mal bitte den zweiten Hebel nach oben, damit ich da wieder darum oben komme. Mario. Hör auf nach, nach Mario Mario zu rufen. E Mario? Explosion. <lacht> Explosionen! wie mein Fallout jetzt Überall. Ich unterhalte mich mit ihm und auf einmal. Was zum Teufel war das? Ich habe es nie gesehen. Du musst den zweiten Hebel wieder zurückstellen. Was kompliziert ey. Nee. Ja, Jetzt sieh sie an, wo ich jetzt rauskomme. Hallo, bin ich? Luigi. Elektrisiert dem hier braucht. Ah. Ah. So. Aber weißt du, was wir jetzt machen müssen? der ganze Weg zurück. Genau. Gute Arbeit, ich. Sehr gut, der Wasserspielstand ist wieder normal. Dann gehe jetzt rein zurück, wo du hergekommen bist und knüpfe den Techniker vor. Ich war zu faul zum laufen, aber bewegt sich. Den, den in dieser bewegt sich. Oh mein Gott, der, der guckt dich an. Ich glaube, er hat ein Auge auf dich geworfen. Ich glaube, er mag dich. Gott. Er mag dich. auch oh, jetzt ist er wieder <lacht> kaputt. gemacht. Ja, rastet voll aus. Was an. Du hast den gemacht. Wie kannst du es eigentlich wagen, ey? Oh, warte mal. <lacht> so. Der noch ein bisschen... Aber, aber ich bin den gefallen. Was sie mir die ganze Zeit hochgeht. Ich glaube du kannst mit dem Fußball eine Wand kaputt machen. Was? Was? Hat nicht funktioniert? Why? Warum? Oh. Was ist das denn? <lacht> Aus dem Weg. Du wow. auch. Oh. Oh mein, oh mein, oh mein, nehmen wir das. Oh Warum ist hier überall Öl, ey? Oh. Das habe ich gerade gemacht. Na, da liegt uns ganz Geld. Oh, das macht eine Dingstelle. Das ist Flaschenpost. Ein Flaschenpost? Riechenhalle ist kaputt. Da ist auch eine Flaschenpost drin. Habe ich irgendwas hier zum Aufspießen? Keine Ahnung. Komm her. Oh. oh, was? Das ist kaputt gemacht. Ich mache erst die noch. Dann das es gar nicht. ah ah, Äh, das ist irgendwie kugelhaft. Ich darf oh, hier oh. tragen. Mhm. Alter, also, ich wäre beinahe im Öl gespawnt, ey. Ich weiß nicht, wann die ja kaputt gehen, aber... Aber es gefällt dir, ne? Ja. Oh, da ist noch eine. Da ist ein Eimer drin, ne? Nee, nee. Oh. Ach, ich habe noch einen Schwan gefunden, können wir ihn behalten. Ja. So. ja. So. Gib mir deine Schätze. Äh. Oh, nee. Luigi, da kommst du wohl nicht mehr weiter. Hm. Es wäre wohl am besten umzudrehen und um den Techniker zu verfolgen. Ja, hier kommen wir wirklich nicht weiter. Ja, wir können zurückgehen. Hier kommen wir nicht weiter. Entschuldigung, aber... Dann gehen wir weiter. Ja, wir müssen zurück. Wow. Hey, <lacht> Mai. Das ist ein sehr... Reflex. Aaah. Ich bin immer wieder am Sterben, ey. Oh. Mehr. Hey, also auch gerade den Spaß seines Lebens. Ja. Das macht voll Spaß. Ja. ist nur irgendwie das Gebrechen der Knochen. Man kann nicht alles haben im Leben. Ich bin im nichts ich bin im allem oder unten ja auch da unten ich habe es gehört yeah. ich auch eine haha <lacht> ich rede eigentlich vor dem edelstein außerdem wie kann ich denn leiden ich bestehe aus gummi ich glaube ich glaube dass das werden wir jetzt noch öfter hören wie ich einfach sinnlos irgendwie wow, als ob diese als ob diese kleine pfütze mich umbringt Nein, hey, dann ist doch so lächerlich. Ja. Ah! Wie mimic. Komm her. Oh. Oh. Da ich war vorher. Also, zieh doch mal hoch, oh. bitte. du Mann. Oh. Ich direkt das guck mal wie ich, ihn <lacht> ich, ja sagen, guck mal, wie ich Wasser so. oh, Schön, ey. Lass los. Muss ich das machen? glaube ja. Ah. Dann soll ich sagen, ja, ich habe hab die ganze Arbeit gemacht. Jetzt mal da Nein, sind noch Röhrchen. Das hatten wir vorhin die ganze Zeit, als du noch auf dem Wasser warst. Geh mal da runter. Ja, ja, ja. Denkst du, wirklich, ich bin blöd. Wir müssen halt da ausprobieren, ob das geht? Natürlich würde das gehen. Fisch. Ja, mit dem fisch. nein Alter. nein ich hatte gestern schon fisch aber danke der nachfrage außerdem du magst keinen fisch ja, ich ich, wie kann man überhaupt keinen fisch mögen oh, nee, ich, bin ich meine ich rede hier von captain iglo ich glaube, ich glaube, das war gerade ein teil von captain iglo gewesen Komm her, du. Ich glaube, du hast es umgebracht. Ich habe es. Bist ja. jetzt glücklich? Ja. Ja. ja. Oh, oh. ja bin ich, äh, ich bin nicht tot. Ich kann nicht sterben. Ja, ich kann aber immer noch nicht sterben. Das ist für später. weiter. Ja. Wie gesagt, ich kann gar nicht sterben. Ich bin unsterblich. Ich auch nicht. Ich respawn. Ne, ich respawn die ganze Zeit. Will ich doch auch. Nee, du nicht. Ich hab noch 99 Leben danach. Nee. Platz hier. Ja. <lacht> so, wir sollten uns erstmal die Truhe holen. Äh, stell dich mal bitte auf die Plattform, dann werde ich dir helfen. Jetzt geh rüber. Und oh, da ist da hängt noch ein Geldsack. Mein kaputt! Äh mal am besten einfach CLL CD. Und jetzt sammel das Geld ein. Okay. Lass mich hier durch. Danke. Weil du da unten schon äh, ja. Okay. ich glaube schon. Ich <lacht> da war ich aber noch nicht. Da ist nichts, das ist nichts. Dann mache er auch. Ja. Wie kann Luigi so stark sein, Heino, und so, und so ein schweres Tor aufmachen? Weil er super stark ist sind gesund. Hm. gegen Muckis. Oh. Kampf no, jetzt. Oh. Nee, schon. Da <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Was? <lacht> ja, der kann ein bisschen Wasser. Ja. Oh. Ich war das. Ein Dummie-Kampf. Kampf der Dummie-Enten. Kann was du machen? Ja? Nee, ich kann nichts machen. Okay. ich könnte dir, ich könnte dir nachher Unterstützung geben. Nehmen. Oh, egal. Äh ja, du musst den erstmal erst mal irgendwie... Irgendwie... Du musst ihn erstmal irgendwie lähmen. Die Minen sind nicht, sind nicht Schüssel. Nee, der Schüssel. Ne, der würde sich schützen. Der schützt sich mit seinem Fächer. <lacht> Gut, jetzt kannst du wieder reingehen. Ich kann dir von hier aus Unterstützung geben. Oh. Mach doch Wieso ich? Ich kann nichts machen. eine auf mich, Mann. Du musst warten, bis er sich dreht. Und mit seinem Fächer, der, der, wird sich irgendwann mit seinem Fächer drehen. Dann hast du, aber du musst an ihn rankommen. Da, er, er, ist, er ist verwirrt. Los, schnappt dieser. Schnappt dieser sein Schwänchen und schießt es gegen die Stacheln. So, in der Zwischenzeit kümmere ich mich um den. ich aber nicht Selbst wenn deine Gummiente kaputt geht. Nee, dann fliegst du einfach nur raus und du kannst dir eine neue aufblasen. Okay, Weg mit dem Teil. Ich chill einfach hier. Das ist der bei schlägt mit seinem fächer zu und dann irgendwann wir dann wirbelt er auch mit seinem fächer und dann ist er selbst verwirrt und zwar jetzt er hätte es einfach warten müssen oh mein, ist ist ja, ich habe hab schaden bekommen okay ich übernehme Very, very oh yeah, ich dreh mich. ich komme. Kim. Nein, ich hau. Ich hau. Da, da, er ist verwirrt. Schnapp ihn dir. schieße ihn nach oben. badänchen fürs bad Hm. Was denn? Oh fuck. Wie die ist gezogen? Du hast die Klospülung gezogen. Es war die Klospülung, die du gezogen hast. Die Klospülung. Ja, aber habe ich schon gesehen. Ja. Du dann hast ja was. Das 7. Juwel können wir jetzt noch nicht bekommen. Das bekommen wir später. Ich muss nochmal einfach da rein, das helfen. Ja. Und hier haben wir die 10. 10. 10. Ich glaube, die treffen wir nicht. Es wäre noch ein bisschen randalieren, aber Man kann nie genug randale betreiben. Oh ja, sagt er während schon ein Ding hier umschmeißt. Ja, wir sollten ein einfach jetzt mal die Fliege machen. Ja. Ja. Hey. Okay, das ist das ja nicht so weit. Äh, oh. Äh, also, da. <lacht> <lacht> ganz klar. Wir machen mal handel. Wie eine? Nein. Nein, jetzt will ich nicht. Du mich Sklave genannt. Das hat, das hat meine Gefühle verletzt. Sklave. Nee, ich will nicht mehr. Lauf, lauf Sklave. Ich bleib einfach, einfach da hinten drin. du musst laufen. Muss so laufen. Ja, aber ich laufe jetzt nicht mehr. So, ich weigere mich zu laufen. So. Auf Zügchen. Eine zehn Eine 10. Oh. drei oder vier Stockwerke, ne? Ja. Auf uns. nach 10. Pyramiden, die amidia mhm. Die Pyramiden. Die Pyramiden. Schöne saugglocke Schöne saugglocke also weißt du, darf ich mal dran ziehen? Nein. Oh. Das ist ein cooles Stockwerk. Das ist ein etwas bergwürdiges Hotel. Wenn du mich warst. aufmachen aufwachen? Willst du mich da dann so mache ich Karten aus. Ich sie auch gerne einfach ein. Bei meiner nächsten Geburtstag. Du solltest nicht auf den Schalter in der Mitte gehen, ne? getrunken. Also das äh, sind übrigens Giftpfeile. Was zu agil? Was zu agil? Was? Was? was? Erklärt mir diese Bilder hier! Ihr Dinger! Erklärt sie uns! Erklärt sie uns! Sie haben es nicht erklärt! Sie haben es nicht erklärt! Bevor du da reingehst... Aua. aua. dem Weg. Wir versuchen das jetzt noch mal. Ähm. Schlangen. Ich mag Schlangen. Magst du auch Schlangen? Das geht. Das Wir sind ganz schön shit. Ja. Und so, war jetzt. Ja. Und dann und dann wollten sie dich beißen. Also das ist cool, ne? Wie? Wie ist es möglich, ne? Das sind sagen... den ganzen Sand hier einsaugen. Na, oh. ja, hier sind überall ein paar Juwelen versteckt. Ich muss echt den ganzen Sand hier einsaugen. Hey. Da Sandburg, Sandburg kaputt machen. Ich hey. glaube, haben wir gerade die Illusion von euch Kindern da kaputt gemacht. Was? das hat mir gefallen. Oh, ich gehe mal gerade aus. Alter, Blut hier drin ist. Vorsicht, hey. da kommt einer. Das ist das ist oh, alle. Okay, warte mal aus. Sehen wir eine Linie im Sand. Im Sand. Oh, haben ihr ein Gewehr gefunden? Haha! Ha. Ich hab's ganz alleine gefunden. In diesem, in diesem Stockwerk habe ich es geschafft, 5 von 6 Gewehrs zu finden. Ja. Finden, ohne Guide. Na, wie du bist, Guide. Wie ja, wieder großer Guide. Wir können es warten. Ja, ich hatte, ich hatte kein Bock, Münzen auszugeben. Moment! Oh, ja. Oh, jetzt ist da auch schon Geld drin. Nee. bestimmt ein Erfolg, wenn man jedes einzelne Zangkommion einfach ist. Nein. So, so was fahren. Aber dafür haben wir keine Zeit. Oh, doch. Ich muss... die Zuschauer. Genau. Sie stehen darauf, wie zwei Psychopathen hatten hier Sand einsaugen. Ja. So, liebe Zuschauer, hört bitte nicht auf das, was er gerade zu sagen hat. Oh, guck mal da! Ich habe Buhu-Ball gefunden! Ich hab einen Ball gefunden! Und... Piu! Wann? Ich hab'n Ball! Nein. Ja! Nein. Nein! Du hast falsch gezählt! Wo denn jetzt? Ja. Nein, jetzt ist er weg. Ah, da ist er. hey fang! Fang! Ich kriege ich bringe, krieg ich kriege ich bringe, krieg Wo ist er? Da. Oh mann ah. Wo war das denn nochmal? Und ich kriege ihn! Ich kriege ihn! Ich kriege ihn! Ich krieg ihn! Ah! Oh. Skelett! Das ist kein Skelett! Guck mal, was es ist! Da kannst du es erkennen! Das war ein Drache! Das ist eine Schlange, du Depp! Das ist eine optische Illusion! Was? Optische Illusion! Nein! Hey, ne, erinnert sich das nicht gerade so, so ein bisschen ab Ka an K. An K. mit dem Zug? <lacht> War auch ne Abkopierer. Aber warte, guck mal da, was? mal da, was passiert hier, wo wenn, wenn ich daran reibe? Reibt an. Ja, ich greife dran. ich, ich greife schon dran. Oh, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Mach dich lieber mal bereit. Gut. Wo bist du denn hin? ja, als Bein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 <lacht> Und wir sollten den schlangen diesen schlangen gott wieder zusammensetzen ich hasse sand kommt überall rein ja vor allen dingen in den schuhen sand im schuh zu haben haben das ist echt nicht schön hattest du schon mal sand in den schuhen Oh ja das ist unangenehm ne? ja war nicht so unangenehm wie Wasser finde ich. Mm. Ja, ich finde, ich finde das Sand ein bisschen unangenehmer. Wir waren nichts schlimmer als nasse Socken. Ja, oh ja, stimmt. Da, da gehe ich direkt. Ja, mit den Socken in irgendeine nasse Fütze reintritt. Oh yeah, Gott! Oh Gott! Art, oh ja. Gott. In der Schlange war bei der Ah! Eine Schlange war da Schlange drinne. <lacht> ja, ein Schlangen -Juwel, um genau so. Oh, hab ich, ja. <lacht> ich habe, habe es gefunden. So, alles. Nein, da hinten, da ist noch, noch eine Palme. Die ist doch nicht echt, da ist eine Vater Morgana, siehst du halt nicht? Ich komme, Oase, ich komme. Du hast auch gar nicht ein, als Wasser. Nein, geh nicht <lacht> auf, geh nicht auf zu. Nein, Harry, geh nicht auf das Licht. Nicht, du, nein, Johnny, tu das nicht. Nein, Johnny, lass das. 40 Schaden. <lacht> ja, wenn wir zusammen machen. Immer <lacht> ja, mal wieder Teamwork, hat sich aus. Ja, Teamwork, zahlt sich doch irgendwie aus, ne? Irgendwie, ne? Wo denn jetzt? Wo ist er denn? denn? Sehen? ihn, ich höre ihn auf jeden Fall. Wo oh, ist er? Sehen nicht. Und da ist er. Oh. Ich kriege ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn zuerst. und jetzt zieht sich zieh, nun sich das ja ab.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 und wer, was dann für wunderbare Geheimnisse in dieser Pyramide auf uns warten, das hier mit einem nächsten Part. Ich bin so langsam. Ja, weil, weil du so ängstlich bist. So, wir stellen uns jetzt hier hin. Ja, okay. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Part, wenn es wieder heißt. Wenn es heißt, wir beide gehen in eine Pyramide in Luigi's Menschen 3. Ja. Bis dann und ciao. Ciao ciao.